Hier ist eine neue Mitteilung von unserem Chef, und zwar ist das ein Auftrag, und zwar benötigen wir einen Werkstoff, nämlich Pulverlack, ganz bestimmten 100 Kilogramm für die Produktion unserer Regalsysteme Linda. Das Ganze soll also spätestens nach drei Tagen da sein, und wir sollen den aktuell besten Lieferanten heraussuchen, und dann gibt es noch den Hinweis, wir bevorzugen, wenn möglich, Partner, die den Umweltschutz ernst nehmen. So, einen Angebotsvergleich haben wir ja letztes Jahr schon mal gemacht und auch hier haben wir jetzt zwei Lieferanten, die uns ein Angebot machen und die wollen wir jetzt mal auswerten. Fangen wir mal mit Peter Farbenfroh an. Wir wissen ja, dass wir hier die Einkaufskalkulation, also das Schema aufstellen müssen und wir müssen erstmal mal ermitteln, wie hoch der listen Einkaufspreis ist. Wir benötigen ja 100 Kilogramm, das heißt, wir nehmen 15 Euro mal 100 Gibt 1500. Davon ziehe ich dann den Rabatt ab, insofern er angeboten wird. Hier kriegen wir 10% ab 10 Kilo, das heißt, den Mengenrabatt können wir hier in Anspruch nehmen. 10% beträgt dieser, somit ist der Listeneinkaufspreis 100% und der Zieleinkaufspreis 90%. so 10% von 1500, das sind 150. 1500 minus 150 gibt 1350. Jetzt haben wir allerdings hier noch ein paar andere Sachen drinstehen. Zahlbar innerhalb von 30 Tagen. Gut, das bedeutet, wenn ich also hier bei Peter froh bestelle und dann die Rechnung bekomme, habe ich 30 Tage Zeit zu bezahlen. Aber ich kann hier 2% Skonto abziehen, wenn ich innerhalb von 10 Tagen bezahle. Skonto ist ein nachträglicher Preisnachlass, den ich also in Anspruch nehmen kann, wenn ich besonders schnell zahle. In diesem Fall innerhalb von 10 Tagen. Das klingt ganz lukrativ, deswegen wollen wir diesen Konto auch einkalkulieren. Das heißt, wir ergänzen jetzt das Kalkulationsschema um den Liefereskonto, den ziehen wir ab und erhalten dann den sogenannten Bareinkaufspreis. Ich schreibe jetzt die 2% hier mal etwas weiter nach rechts, das ist übersichtlicher. 100% entspricht dann der Zieleinkaufspreis und bar einkaufspreis sind dann 98 Prozent. So, ein Prozent von 1.350 sind 13,50 Euro, mal zwei, habe ich 2%, Prozent, sind 27 Euro. 1.350 minus 27 gibt 1.323. So, jetzt gucken wir nochmal nach rechts in äh, dieses Angebot rein. Da müssen wir noch eine Sache berücksichtigen, nämlich hier, wir haben Versandkosten. Versand beträgt 5,50 Euro. Die müssen wir auch mit einkalkulieren. Das nennen wir dann Bezugskosten. Bezugskosten sind Kosten, die entstehen können, wenn wir einen Werkstoff beziehen. Das kann Versand sein oder auch Verpackung sein. Das heißt, ich muss diese Kosten dazu addieren. In diesem Fall sind das 5,50 Euro und dann erhalte ich den Einstandspreis. Man kann auch Bezugspreis dazu sagen. So, und das sind dann 1328,50. Damit haben wir den Anstandspreis vom ersten Angebot ermittelt. Deine Aufgabe wird es jetzt sein, das Angebot der Vollack GmbH zu berechnen und dann kannst du die beiden Einstandspreise miteinander vergleichen. Deinem Chef machst du dann einen Vorschlag und du gibst nicht nur ein finanzielles, also ein monetäres Argument, sondern du überzeugst deinen Chef auch mit einem nicht monetären Argument. Das heißt, was könnte denn neben dem Einstandspreis noch ausschlaggebend für deine Entscheidung sein?